Es ist noch richtig kalt bei uns, aber die Sonne geht gerade auf und wir wollen ja voll durchstarten. Welche Zutaten brauchen wir dazu? Und ich habe einen Praxistipp für dich, der kann dich richtig weit nach vorne bringen. Eine Frage, kochst du gerne? Der Alfons Schubeck, ein deutscher Spitzenkoch, sagt, in der Küche braucht es drei Dinge. Erstens, ein gutes Produkt, zweitens die richtige Temperatur am Herd. Und drittens, ein gutes Gespür und das Gefühl fürs Kochen. So, wenn wir jetzt durchstarten wollen in einen neuen Lebensabschnitt oder zum Beispiel in die Selbstständigkeit, nachher hilft uns die Aussage von Theodor Roosevelt. Er hat immer gesagt, bei allem was du tust, mach aus dem was du hast, mit dem was du kannst, Dort, wo du bist, mach da was draus und das hilft uns bei allem, was wir losstarten wollen. Und wenn einmal was nicht gelingt, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich wollte mich gestern auf das Video vorbereiten und habe es so ein bisschen zusammengeschrieben, was ich alles bringen möchte und irgendwie sind mir nicht die richtigen Sachen eingefallen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nicht, dann habe ich es innerlich losgelassen. Und heute in der Früh sind mir die Ideen gerade so zugeflogen. Und es fließt dir dann ganz von selber zu, wenn wir die Dinge loslassen, wenn es einem nicht gelingt. Und jetzt habe ich einen absoluten Praxistipp für dich, der kann dich richtig weit nach vorne bringen. Der Dieter Polen hat schon als Jugendlicher gesagt, alles was ich in die Hände nehme, wird zu Gold. Eine Frage. Was wird, wenn du was in die Hand nimmst? Von was bist du überzeugt? Alles, was ich in die Hand nehme, wird... Und diese innere Überzeugung ist ganz wesentlich bei allem, was wir in die Hand nehmen. Werd dir bewusst, zum Beispiel, alles, was du in die Hand nimmst, wird zu Gold. Ich wünsche dir, dass du vollgas durchstarten kannst, dass du was draus machst und dass es dir gut gelingt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon. Fiati. Servus.